Was abwürgen, alter Kickdown. Was ist denn da los? Gleich geht der Airbag los, <lacht> Mann! Wie schnell darf man jetzt hier fahren? 100. <lacht> du bist ein Fahrschüler, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Deswegen traue ich mich jetzt auch, mein Brötchen zu essen. Es geht ab, Freunde! Egal! <lacht> da ist die dicke Luft! Ja. So, schön nee, ist der dritte. Ja. Schneide ich auch, auf. Ja, nee, ist nur, auch geschnitten, nur geschnitten. Nur geschnittene Version. Schön locker. Wichtig ist bei all diesen Moves, die du machst, ja. und auch wenn du Entscheidungen triffst, mach die nie hektisch und schnell. Klar, ja, klar, wie hieß er ja denn Campbell? Nicht Campbell. Ähm, ja, Winston Company. Ja, Company, genau. Und die gehen aber, glaube ich, bei 100. Ja, ja, 120. Irgendwie so in diese Kältekamera. Ähm, ja, ja, so für äh, Muskeln. Ist mega krass. Und was weiß ich nicht, was sein. Wieder uns Ausgang? Mhm, wieder ja. 70. Alter, das ist richtig ich war fünf Minuten bei minus 90 Grad. Ich verlinke das Video mal da oder da oben, weiß ich noch nicht. Krass. Ja, Ey, richtig gut. Das Einzige, was ich habe, ist so eine kleine Brandblase hier unten, mhm. weil ich habe so sexy Crocs angekriegt und eigentlich sollst du da so Socken anziehen, also so aber ich habe nur so Sneakersocken. Also dann, wenn du so diese dünnen Hautstellen hast, ja, ja da irgendwann bei minus 90 Grad, ja, fünf fünf ne? ja, Ja, genau. Das war richtig krass, richtig krass. Aber oh, ich habe ja das mir das hier in, in Kramen, in Kram. Ja, guck mal die Bremslade reagiere direkt drauf. Sehr gut. Oh, guck mal jetzt, 40, 5, 4. Gang, passt nicht, nimmst du dritten? ist gleichzeitig das Dröhnen weg mhm. und du kommst wieder frischer weg hier. Genau, all or nothing. Ja, das, ich habe mir das angeguckt von einem Football. das ist ganz geil. Habe ich versucht, habe ich null gerafft. Ich ja, den, gut. Ich fand All or nothing ganz geil. Mit, mit, mit City so, ne? und dann boah, und die Spiele und alles und Adrenalin. Ich hab's immer im finish geguckt. Das war ganz geil. Äh, aber im NFL habe ich dann gedacht, gut, guck's mal weiter. Fünf Minuten habe ich gar nichts mehr gecheckt. Ja, gut. Äh, wir Verstehen. müssen den 45er auf den Dreier time Alter, wir haben das dritte Berg verloren. Hol den nee. weg zurück. Ihr Zug noch so geplant, verdammt. Nee, ich Axt. fand die Atmosphäre einfach in so einem Football-Team. Das wollte ich einfach mal sehen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist nicht schlecht. Aber ich habe äh, eine, eine Doku ähm, da gesehen. Ja, 100? Ja. Genau, jetzt kannst du drücken. Drück erst mal drauf. Ich habe mich noch nie die ja. Geh ich im fünften Jahr? Probier. Ne? Aber rollen lassen dabei. Genau. Ja, meinst du, wenn du zurückgehst, dann drückst du dir. <lacht> <lacht> Weil ich sehr fahre eine rein. 100. Ich schneide den gleich ab, hier. Yeah. ist denn da los? Gleich geht der Airbag los, Alter. <lacht> Mann! Guck mal, jetzt geht er. Nee, doch nicht. Ach du Scheiße. Das ist der zweite. Das ist der letzte. <lacht> äh, vierte wollte es wahrscheinlich, ne? Einfach gerade nach unten ziehen. Immer gerade nach unten ziehen. Oh. oh. Du bist ja ein Fahrschüler, dem ich voll und ganz vertrauen kann, ja. deswegen traue ich mich jetzt auch, mal Brötchen zu essen. Zack <lacht> und schon fährt er 80. <lacht> Scheiße, das war einer meiner ersten Kommentare, die ich auf YouTube hatte. Ich habe so ein Video gemacht über Abwürgen, mhm. Wenn man irgendwie nicht abwürgt und so. <lacht> hat einer drunter was Abwürgen, Alter, Kickdown. <lacht> Steigung ist richtig guter Gott mal, das zu früh oder? für den zweiten Gang. Ja. Genau, mein, lass einfach so rollen. Ja. Weil du halt noch bei 40 bist. Mhm. Wenn du jetzt im zweiten wärst und die Kupplung loslassen... Ja, irgendwie habe ich gesagt, die, die ganze Geschichte die kommt hier früher. <lacht> du noch ein bisschen <lacht> weit gucken. Und er ist zu gefährlich. Also, erster Gang. Und langsam wieder lösen. Und wieder ein bisschen Gas. Mir Dritte Rasse. Dritte? Mhm. <lacht> <lacht> äh, wie schnell denn wir fahren? Oder? Ja. nicht so häufig und habe gesehen, dass da noch einer von ihnen kommt. ja, oh. ist aber fies. Ja. Die, wollen ja nicht, die wollen ja nicht, dass du mit 100 in den Kreisverkehr ballerst. Weil sonst machst du nämlich Cobra 11 mäßig, fest Ist ein Kreisverkehr quasi in der Okay. dass ich darauf achte, was die da vorne machen. Achso, da vorne ist so ein, genau. ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Ja, das bei dieser Geschwindigkeit nicht Oder bin ich bereit, wie Rocky <lacht> in der letzten Runde. <lacht> <lacht> da würdest du dein Bein auch nicht anwinkeln? Nein, da was? kann ich mein Bein nicht anwinkeln. Okay, alles klar. Wenn ich da mein Bein anwinkel, das ist wie äh, ja. Sheriff ohne Patronen, weißt du? <lacht> Sieht gut aus und kann nichts. 50 ist der dritte, ne? Ja. Würdest du runterschalten jetzt runterschalten oder? Nein, bleib du im vierten gehen. und lass rollen. Aber ich finde es krass, dass so ein Trecker irgendwie knapp 60 fährt. Schon nicht schlecht. Ja, Vor allem ja, kannst du Du dürftest, wenn du jetzt mal auf das Schild da oben rechts guckst, ne, ist hier 70 Überholverbot und darunter Trecker dürfen überholt werden. Ne? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen trügerisch, weil das, das Blöde an dieser Sache ist, dass du Trecker überholen darfst, ja. Alter, der hat ja die krasseste Bread date man -Handball. ...dass du Trecker das überholen darfst. normal. <lacht> Mit 25 km h Ja, also du darfst nur... Also der müsste wesentlich langsamer fahren damit als... ...damit du den überhaupt überholen darfst. Ja, ja. jetzt habe ich das auch mal gemacht. Das ist auch gut so, weil jetzt ist ja auch abgehauen. Dann kann man auch Gas geben. Wenn die Gas geben. Wenn nicht, dann nicht. So, hier ist doch so eine Landstraße, man krass, dass da Leute voranfallen. Wo fahren die hin? Ja, es gibt halt welche, die haben auch nur das, ne? Ja, aber wo fahren die hin? Hier ist nichts, das ja. halt die Fra Also ich verstehe es. Ja. Aber, also so Rennradtypen, okay. Wo die möchte man hin? Trainieren dann da und ja, so, ja. aber jetzt so eine Frau mit dem Einkaufscore. Vor allem, wo kommt die her? Ja. Wie? <lacht> Fragen über Fragen. Genau, mach einfach. Du merkst ja schon. Darfst du nicht machen? Ja, das hier reicht. ja auch erstmal sitzen ne, mit dem, dem Schulterblick im Kreisverkehr und weiß all diese ganzen Geschichten diese Routine einfach da rein oh, ich jetzt, jetzt los, team. <lacht> muss ich einfach sitzen die Sache <lacht> <Zack. lacht> da so weit. Äh, ja muss ich einfach sitzen ja, ja. machst halt 20 Mal und dann geht's ein ja. musste man glaube ich auch noch überlegen wie eine Schleife geht oder irgendwann aber also ich weiß heute noch ich habe heute noch mal über diese, dieses Unterbewusstsein, was du mir gesagt hast, ja. weil ich halt so beim Fahrrad ne, alleine dann freihändig fahren, mir die Jacke dabei rausgesucht, Zigarette noch angemacht ja, Und du ja. denkst halt auch über dieses Gleichgewicht halten nicht mehr nach. Gar oder? nicht, da bist du komplett raus, Guck mal ja, uns ja. Passiert dir eh am Anfang, musst du das überlegen, den auch Kupplung langsam mhm. kommen lassen. Wo oh, ist nochmal der Punkt? Selbst wenn du einen Führerschein hast und du holst dir nachher einen Benziner. Ja. Ja, meine Frau hat mir das halt auch nochmal gesagt. Sie sagt, mach dich nicht verrückt mit dem Abwürgen. Ja. Äh, selbst wenn ich jetzt nochmal ein neues oder auch, ne? Ja, also, also manchmal. Ich, sagen, mir auch noch gesagt. ich sag mal, manchmal sonntags morgens beim Bäcker wüge ich die Karre auch noch ab, wenn ich noch nicht ganz wach bin. Mhm. Stehst da drin, buff aus, nix so. Oh, nee. Dann war es so. Ist egal. Ne? Und links weiter. Zack, zack, zack. Cool. Sauber. Wenn du jetzt auf die Ampel guckst, ist ein Pfeil. Also kriege ich noch nicht grün. Genau. Du brauchst halt kein Radfahrer, kein Ding ins Nix. Ich kann das nochmal, wenn ich hier ein bisschen gelenkiger wäre, könnte ich einfach so die Ampel nochmal mit dem Pfeil hier drauf nehmen. Wow. So, der wird jetzt grün, du brauchst keine Angst vor dem Gegenverkehr haben, obwohl die da kommen. Und fährst du einfach locker durch. Vielleicht genau. nicht ganz so schnell, weil du ein bisschen Kontrolle brauchst über das, was hier abgeht. Also ich bin mehr Fan von Kontrolle als von Glück, deswegen. du siehst nicht, was hier hinter ist, also locker. Ja, kein Gas mehr gegeben. Genau. So, und dann müssen wir jetzt gleich eine geeignete Stelle finden zum Umkehren. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Tick ruhig an, genau. Okay. Da ein bisschen rechts rüber. Drück mal die Kupplung kurz und bleib mal stehen. Und der Puffer, der sagt, suchen Sie eine geeignete Stelle zum Umkehren aus. Ne? Ja. Da musst du immer schauen, dass du irgendwas findest, was wirklich easy ist. Dürfen wir, das ist ein Falle jetzt, ne? dürfen wir hier rechts fahren? Ich mach das Schild mal auch mal, damit man das so kriegt. Sieht man das dann auch auf der Kamera? Ja, nee, eigentlich ist ja immer rotes rot rum, heißt ja eigentlich immer eher nein. Ne? Rot rum heißt immer nein, genau. Also, das ist so ein Schild, das so ein Warnschild. Ich würde ja sagen, nein, wir dürfen nur links fahren. Genau. Und wenn du dir jetzt irgendwie. Ähm, das so, wenn du sagst, ja, alles klar, habe ich gecheckt, kehre ich um, fährst da rein, drehst irgendwie um, bist du durchgefallen. Weil der will hier an dieser Stelle eigentlich nur, dass du die Schilder lesen kannst, vernünftig. Ja. Okay, dann fahren wir erstmal links rum, aber nur langsam. Genau. Ja. Und jetzt hätte man ja hier diese Möglichkeit, siehst du das? Rechts vor Links, brauchst du nicht vorsichtig sein, du hast Vorfahrt, wegen dem Bordstein, weil der Bordstein durchgeht. Siehst du das? Abgesehen Bordstein? Ja. Bleib auch rechts ja. gerade werden einfach gerade und stopp. Als würdest du einfach stehen bleiben. So, jetzt Blinker rechts. Ja. Rückwärtsgang. Cool, dadurch, dass du den Blinker gemacht hast, so weiß der Kumpel schon was geht. Und jetzt fährst du einfach langsam hier so rückwärts und zurück. Genau. Lass dir Zeit, mach nicht ganz so schnell, langsamer. Und guck mal wieder runter in Ruhe schon einschlagen. Ich glaube der macht eh das Tor zu. Genau, langsam. Lass die Zeit langsamer. Noch weiter, ganz in Ruhe. Korrekt, und dann schön langsam weiter. Sehr gut. Zack. So, und jetzt, genau, erster Gang. Cool. Ich muss natürlich jetzt nach rechts gucken nochmal ganz kurz. Ja, voll die Challenge hier. Und jetzt kein Gas, weil wo müssen wir jetzt lang? Rechts, genau. Denn da darf es nicht rein. Sowas zum Beispiel, da geht es ja nicht wirklich um deine Fahrzeugbeherrschung. Zweiter Gang. Da geht es einfach darum, der du mal sehen, wie frisch bist du in der Birne. Also eine so ein, so ein Ding bauen die immer ein oder was. Ja, klar. Also auch zwei oder drei. Mhm. Immer auf Kevin aufpassen. Und dann an der Ampel links. Die, die. Guck mal, wir fahren an dieser Ampel links und an der nächsten Ampel wieder links schon da krieg Ja, ist richtig. normal Normalerweise, wenn ja. du fährst und du hast mehrere Fahrstreifen, dann ähm, nimmst du von den zwei Fahrstreifen oder drei immer den rechten. Mhm. Weil es am einfachsten ist. okay Dadurch, dass du jetzt die Information hast, wir wollen hier links und an der nächsten Ampel wieder links, macht das halt keinen Sinn. Ich zeig dir gleich, wenn wir hier rumfahren, wie ich das meine. Mhm. Zweiter Gang. Genau. Und normalerweise wäre man auf der rechten Spur gelandet. Kein Gast. Normalerweise wärst du auf der komplett rechten Spur gelandet. Ja. Weil die geradeaus geht und auch immer geradeaus weitergeht. Ja. Nicht schalten. Chill. Warum? Weil wir noch nicht stehen. Wenn die Ampel auf Grün gesprungen wäre, jetzt im zweiten Gang weiterfahren können. Alles klar. Und sonst müsste hier irgendwann nur noch hm. Tecklenburg Ja, klar. Ja. Und einer der Gründe sind auch die Synchronringe im Betrieb, aber das ist jetzt, das macht halt wenig Sinn, da jetzt da <lacht> tief zu bohren. Deswegen, äh, also zerschrotte ich dir gerade dein Auto. Nein, nein, <lacht> er hat schon 200 gelaufen, er hält das aus. Aber äh, ja, aber ist ja trotzdem nicht gut. Genau, noch ein bisschen halten. Ja, also es ist einfacher, wenn du dir das merkst, dass ähm, das, das mit der Ampel kombiniert ist. Mhm. wenn du siehst, dass das dass die nochmal umgesprungen wäre, dass einfach weiterfahren können und du sparst hier damit eine Menge Zeit und Arbeit. Genau. Und wenn du dann mal auf das Schild guckst, wir fahren dann Richtung Lüden weiter. Ich habe mich nicht so beeilen, weil du muss eher alles noch abklappern. Genau. Keine Kupplung. Jetzt nimm mal den Fuß ganz weg von der Kupplung. So. Und jetzt guckst du geradeaus und wenn da keiner kommt, Du kommst den Gas ein bisschen zurück, dass du die Kurve locker kriegst, du brauchst ja ein bisschen Motorbremse noch. Und dann gehst du locker hier rum. Wie schnell darf man hier fahren? 50. Ja. So langsam, makes sense, ne? Mhm. Und jetzt weniger Gas, weil du nichts siehst. Das ist halt eine ziemlich steile Kurve, aber du dürftest 50 fahren. Und du musst jetzt deine Geschwindigkeit, den Verhältnissen hier anpassen. Ja. Ich ja, mein Fahrer. Ich nicht ja, die laufen doch, die sind da <lacht> Siehst du die Ampel? brauchst schon wieder fahren genau was ist eigentlich hinter dir los Nix. aber gerade noch nichts ist immer gut ja das ist immer also es gibt einfach auch ein gutes Gefühl wenn du immer wieder hinten rein guckst und du merkst hier, wenn den Reifen platzt, du ziehst halt so rum, so hast du das alles im Griff. ja yeah. Du musst dir halt vorstellen, wenn du halt so fährst, bei der Hände im Lenkrad, und die fliegt jetzt rechts oder links das Rad weg, das Lenkrad, ja dann kannst du nur noch jing Chang peng machen, aber da hast du nichts mehr im Griff. Das gleiche ist halt, wenn du nur mit einer Hand oben fährst, das sieht gut aus, ich fahre auch oft so, ähm, versuche das halt immer nur dann zu machen, wenn ich Situation meine, kontrollieren zu können, das heißt also so wie jetzt, wenn ich sehe, okay, hier sind keine Kinder, hier ist kein Fasan, hier ist nichts, dann fahre ich auch mit einer Hand und lege die andere Hand runter. Wenn ich auf der Autobahn mit 180 fahre, dann mache ich bestimmt nicht den hier, weil wenn mir da ein Reifen platzt, wäre ganz ja. cool, wenn ich das Auto noch irgendwie abfahren könnte. Das kannst du halt nicht, wenn du da Indiana Jones mäßig die Hand ist. Mhm. Äh, Ortseingang, das 50 Schild steht nur noch mal aus Nettigkeit da. Oder für die, die rechts rauskommen oder nicht? Die sind ja schon in der Stadt. Müsste nicht, weil die in der Stadt sind. Mhm. So. Fangen wir zu mir? Nein. <lacht> das ist ja noch ein bisschen was fürs Video. So. Wir fahren ja noch ein bisschen rechts vor links ab. Okay, ein bisschen links rüber. Kupplung ganz durchdrücken. Zweite Gang, wir fahren nämlich links weiter. Ruhig noch ein bisschen bremsen, du mehr Zeit hast. Spiegel gucken, Blinker. Roll weiter, nicht stoppen. Roll weiter. Gas, nochmal, also links kommt kein Fahrrad, ne? So, dann oben rechts 30-Zone. Das heißt hier in der gesamten Gebiet. Das heißt, 30. egal was jetzt passiert, rechts oder links, alles 30. Ja. Und jetzt kommt wieder rechts vor links. Du musst jetzt entscheiden, sehe ich was oder sehe ich nichts. So suboptimal, oder? Ja, es ist so gemischt. <lacht> cool. Das war aber jetzt, guck mal, im zweiten Gang, okay, du hast kein Gas gegeben und nicht gebremst und vom Gefühl her hättest du bremsen können, wenn jemand gekommen wäre. Mhm. Zwar jetzt nicht mit dem besten Reinschauwinkel, okay. aber das wäre okay gewesen. Okay. So, ja, jetzt hier überholen ist halt nicht. Ne? Nee. Es ist übrigens verboten, wenn, man, wenn zwei Fahrer dann nebeneinander fahren, wenn die dann den. Also die dürfen nicht nebeneinander fahren, wenn sie den fließenden Verkehr behindern. Ach so. Ich finde das ein bisschen komisch, dass ich sowas weiß, weil das ist echt eine Information. <lacht> <lacht> Bitte können Sie hintereinander fahren? Weil ja, ja. das ist, glaube ich, so wie du, wenn du Bademeister bist, du ein doof, die Kinder aus Rutsche. Geh, hört dir auf, den Stau machen? Knall dir gleich eine, du. <lacht> Rechts ja, fahren wir weiter. Rechts. Jetzt pass auf, Spiegel gucken, Blinker, Schulterblick. Kannst du was sehen? Nee. Dann Antwort, Kupplung, Bremse, Erste Gang. Damit du. Lenk schon mehr? Damit du kontrollieren kannst, wenn jetzt hier Kids spielen, einer sein Auto überbrückt oder was weiß ich. Ja. Damit du das einfach kontrollieren kannst. Also auch beim Einfahren in, in so eine Straße. Du kannst dir das immer, diese Information, immer so picken, sehe ich was oder sehe ich nichts. Auch ja. bei, bei, also auch wenn ich von der Vorwärtsstraße komme? Oder war das jetzt nur wegen dem Ja, also links? wenn du von der Vorfahrtsstraße kommst und du fährst in eine Straße, in der du nicht siehst, was da abgeht, ja. macht es ja wenig Sinn, da rein zu ballern und auf gut Glück eventuell Kinder umzufahren oder auch nicht. Ja gut, da, ja. darum geht es. Ja. Es geht nicht ums Dürfen, obwohl wir wird nochmal gefickt hier. Es geht nicht ums generelle Dürfen, sondern eher darum, macht das Sinn? Kann ich das kontrollieren? So, so wie jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt hier wieder rechts vor links. Du musst jetzt entscheiden, siehst du was? die so ein ja. bisschen. Ne, löst die Kupplung, da ist die Motorbremse. Kommt niemand, guckst wieder geradeaus und weiter geht's. Dann hast du alles richtig Ab wann darf ich dann Gas geben? Okay, äh, Scheidepunkt, so an der Mitte. kommt dann noch mal einer mit dem angeballert. Das Teilweise dachte ich jetzt... Schleswig ja, ist spannend hier. ne das Sieht ich alles aus, als wäre hier überall eine Straße. ne Auf jeden Fall. Ich ja. dachte mich hier wäre jetzt auch einer, ja. Deswegen sind halt auch diese 30 Zonen viel schwerer als Landstraßen. Geschaltet, dann hat das so Klock gemacht. Hast du es gemerkt? Jo. Genau. Das wäre nicht passiert, wenn du erst gebremst hättest und dann geschaltet hättest. Erst gebremst? Ja, also erst runterbremsen auf, keine Ahnung, 10 kmh so, und dann ja den ersten Gang. Du wirst, wenn du das gleich am Ende machst, wirst du auch merken, der erste Gang der geht richtig so, so buttermäßig rein. Genau. Am Ende gleich links. Bist du langsam, guck mal, wie der erste Gang jetzt reingeht. Ja, genau. Das ist so noch ein bisschen schneller. Okay, genau. Und dann links weiter. Kannst du was sehen? Medium, ne? Oh, shit, cool. Alles gut. Ist ja rechts vor links und so, du hast es ja drauf. Ein bisschen hier so, genau. So, jetzt kommt wieder eine Straße, du musst du wieder entscheiden, erster oder zweiter Gang. Guck mal, beim ersten Gang ist jetzt cool hier, weil du halt reingucken kannst, kommt keiner, dann ab dem Scheitelpunkt. Gibst wieder Gas, wieder ab. Ja, ich ja nicht viel Gas geben. Würdest du jetzt hier den Schalten? Ja. ja okay. So, jetzt rollst du locker weiter. Und jetzt wieder Kupplung, Bremse, erster Gang. Und wieder so wieder schnell. Ja, es ist so. Check. Kupplung lösen und wieder Gas. Macht man als Fahrsteller selten, weil man da keinen Bock drauf hat. Und wieder zweite Gang. Obwohl da schon die nächste Straße kommt. Man denkt, ich doch. <lacht> ja. Aber du sollst halt auch nicht schaltfrau sein. Ne? Und ja, da gibt es dann ja. dieses frühes Hochschalten, spätes Zurückschalten umweltschonende Fahrweise. Und wieder der erste Gang. Langsam, langsam, langsam. Sonst haut der erste Gang jetzt rein. Genau. Ja, da gibt es ja so auf. 10 km/h oder was? Ja, 11, 12, 12. Genau. genau. Immer einen zweiten und gibt kein Gas mehr. Einfach eine Kupplung lösen, Hände wieder hoch. Ja, wollt, wollt schon den hier machen, sehr geil. Ja, mein Schwein, Entschuldigung. Ja, was passiert? Die Gene. Ja. So wie in Holland, hab ich dir gesagt, Alter. Ja, direkt, äh. zack, raus. Weißt du, wo der so also lang läuft? So, was auch, rechts weiter? Quatsch. Check. check. Check, check. Und dann Blinker, genau. Guck mal ganz durch. Bisschen links rüber. Und locker. So, jetzt machst du wieder eins und dann schleifst du dich langsam nach vorne und mach ich den Blick erstmal weit nach links dass du siehst, kommt da einer, kommt da keiner, schleifst du so langsam weiter und dann locker rechts rum, aber locker genau. zack, In der Straße kannst du im zweiten Gang hier rein, weil da keiner kommt. Wenn da jemand gekommen wäre, brems erster Gang. Tasten, mhm. das das. Ist. Das das ist Schulterblick, genau. Das war schon so eine leichte Routine dabei. Ja. Ganz jetzt recht. warte aber, jetzt geht ja, es wieder ja, ich, ich check nochmal hier den Spiegel und wieder stoppen. Ja. Rechtzeitig stoppen, auch nicht zu nah dran fahren. Sonst musst du hier so ein ja, ja. Zorro-Z hier rausfahren. Willst machen. du den jetzt anhalten? Da kommt noch einer. Ne, kann ich nicht sehen. Gut, ich habe jetzt nicht dafür entschieden zu warten. Scheiße, direkt noch einer. Ja, aber hinter dir wartet halt dort auch, was soll er machen? Ne? In beide Hände. Ja, hast du gemerkt, ne? Ja, ja. <lacht> Choreografie. <lacht> ist die Frage auch beantwortet. Kein Gas vorhin hatten. am Unfall. Keine Kupplung jetzt. Leg die Füße nur drüber, guck rein, roll weiter und tschüss. Wieder Spiegel, wieder Schulterblick. Schulterblick, Muss dabei sein. Genau. Wieder Spiegel, wieder zurück. Genau. Und jetzt nochmal hier die Party. Blinker rechts. Keine Kupplung. Wenn kein Auto kommt, macht keine Kupplung so ein bisschen in die Straße schon rein und dann siehst du, okay, kommt keiner, kannst du dir das im zweiten Gang leisten. Sehr gut. Und dann links rum, aber jetzt im ersten Gang, weil du gar nichts siehst. Ruhig bremsen. Ja, guck mal wo hier links drauf hier links? Ja, cool. und Dann mach direkt wieder Kupplung, damit er nicht so drauf schiebt. Ja, also durch durchdrucken war richtig. Und jetzt schleifst du langsam. Achso. Wenn du das nicht gemacht hättest, wären mir so 18-mäßig hier draufgefallen. Okay. Genau, das ist das Zeichen für jetzt reicht's. <lacht> <lacht> Danke, die Ecke ist da. Okay, <lacht> Gang raus. Handtipps anziehen. Sauber. So. That's it. Wird schon besser. Wird schon besser. <lacht> Gut, ne? Ja, vor allem mit dem... Rechts vor links oder beziehungsweise auch dann ähm, diese ganzen. Die Kreis, also, erstmal die Kreisverkehrgeschichte, die hast du ja jetzt schon mal viel besser abgeruckt. Mhm. Am Anfang hast du ja so gesagt, so oh, weiß ich nicht und oh. nee, ich Aus. muss mir die diese Ruhe. Ich, hab, es, ich bin total bescheuert. Ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich daran liegt, dass ich halt viel, sage ich mal, mit <lacht> genervten Autofahrern, die jetzt auch keinen Bock auf Fahrschule oder sonst was haben, ja. ähm, gefahren bin, aber ich muss mir einfach die Ruhe antun. Ich habe immer das Gefühl, ich muss... Ne, der hetzt von hinten so. Ja, aber das haben alle Fahrschüler. Also die das denken... Kann, ja. die ist so. Also ich habe vor dir noch eine erste Fahrstunde gehabt. Und die haben halt immer Paranoia, dass von hinten, man will nicht die Leute aufhalten. Yeah, so, so Und dann der Anführer der Schlange, der Kolonne yeah, vorhin. Katastrophe, yeah, haut yeah, ab! Yeah. <lacht> Wo wollt das? ihr alle hin? Das musst du komplett aus deinem Kopf streichen, das ist komplett Latte, weil das behindert dich beim Lernen. Ja. Also wenn du das im Kopf hast, denkst du eher darüber nach, scheiße, die, die gehen mir auf den Sack, ja. als dass du, was muss ich noch machen, Innenspiegel, aus, Spiegel, Schulterblick, wie schnell ist hier nochmal? Hast du gar keine Zeit drüber nachzudenken, weil du mit dem Kopf immer noch da hinten bist. Das also das. Schmeiß weg, du ja, brauchst du ja auch ja. nicht. Aber Kreisverkehr lief gut. Ja. Jetzt am Ende diese Rechts-Vor-Links-Schiene, hast du ja selber auch gemerkt, die kannst du schon gut kontrollieren. Also du hast ja gerafft, wann nehme ich den ersten, wann nehme ich den zweiten und wie kriege ich diese mhm. Ja und Sinn und Zweck dieser Überlandfahrt ist halt, dass du es schaffst bei diesen hohen Geschwindigkeiten das Ganze hier gerade zu halten. Ach so. ja. okay. Und, und vernünftig einzuschätzen, kann ich den überholen, kann ich den nicht überholen. Mhm. Ja. Cool, sehr geil. Haben wir eigentlich schon die nächste Stunde? Nee, ja, die planen oh, wir dann jetzt. Nicht. Aber bevor wir die planen. Wir Nein, ich guck trotzdem bei mir mal rein. Und dann ja. schicke ich dir eventuell einen Screenshot oder so. Ja, nee, weil ähm, ich wollte eigentlich, ich hab nächste Woche Urlaub. Nice. Und eigentlich wollte ich äh, mir jeden Termin äh, greifen, den du hast. Ja, dann mach ich, mache ich, ja, mach ich mit dir irgendwie so einen Sonderdeal, dass wir das dann auch. Kann ich das hier auch noch filmen? Und dann kriegen wir das. Wie gesagt, ich hab jetzt einfach nur gedacht, weil ich jetzt Urlaub und dann wollte ich aber nicht so lange zwischen. Fahrstunde und nee, nee, nee, Prüfung auch, haben. Ja, macht haste? auch wenig Sinn. So, du musst ja ein bisschen Sinn. drin bleiben. Genau. Und, was ich dir noch vor, weißt du ja. zufällig Verkehrsübungsplatz? Ja, in Recklinghausen. Recklinghausen, gut, da habe ich richtig im Kopf. Vielleicht nächste Woche mit dem anderen auch mal eben. Kannst hin. du machen, könnt ihr parken üben? Ja. Den Rest kannst du schon besser als alles, was es auf dem Übungsplatz gibt. Okay. Aber parken, wenden, umkehren und so, das kannst du da machen. Ja, alles klar. Cool. Genau. Vielleicht dann mit meinem alten Benz machen. Sehr geil. Sehr geil. <lacht> cool. Das ist aber dann äh, kein Diesel. Wird wahrscheinlich ein paar Ruckler geben, was? Äh, ja, pass auf, hm. 50% Kupplung nur, merkt ihr das? 50% Kupplung, nur? Ja. Nicht wie hier, sondern nur mit 50%. Beim ersten Gang. Nicht ganz loslassen, sondern nur Ach 50%. So. Also die, das ist so eine, die, die behältst du dann oder Ja, so, dann, dann gehst du da unten. Ab. Genau. Okay. Sobald die Kupplung kommt, nicht mhm. ganz loslassen, sondern nur die 50%, nicht den hier. Ja, ja, dann ja. schaffst du das, dann kannst du damit gut fahren. Okay. Cool, ansonsten äh, Fazit, äh, war eine gute Stunde. Äh, ein paar haben wir noch vor der Brust. Ja. Gucken, ob wir, die Prüfung werden wir wahrscheinlich nicht filmen können, aber dann danach. So. Ja, wenn, es, wenn, er, wenn er das erlaubt, mir nee, ich glaube, wenn es funktioniert, ja, was los, nee, das ist ich, mir ich, scheißegal dann. Ne? Nee, ich glaube, der, glaub, der Prüfer hat da keinen Bock drauf, aber äh, irgendwie denkst. sowas drehen wir dann schon mal. Wie soll er sich, machen wir hier noch ein Brett, alter. dass er nicht, <lacht> sieht er auch nicht so viele Fehler. <lacht> Setzt ihm so eine Conor McGregor Maske <lacht> auf. <lacht> Wir schneiden ihn raus. Jawohl. <lacht> Alles gern. Das war's. Ja, Fahrstunde mit Simon. Freunde, nicht vergessen, liken und abonnieren. Ja, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, gebt euch den Schatten. Wenn nicht, gebt euch das gar nicht. Direkt weiter Spuren. So, denkt dran, passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Stunde, wenn es wieder heißt. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ja. <lacht> Alles klar, passt doch mich auf. Tschüss. Ach so, nee. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Jetzt aber reinhauen.